Nun Version 2.0, da ist ein Stück Aluminiumrohr mit drin, also praktisch ganz in der Mitte Blei, dann Alu und dann wieder Blei, Mitte plus aus Minus und dann nimmt die Spannung bis 11.17 an, das kleine Ding. Ha. So, habe es gerade abgeklemmt nach der ersten Ladung. Ich er weiß schon mal zumindest in welche Richtung es geht. Ne? Das ist jetzt Aluminiumblei. Ihr seht es hier vielleicht. Das hat sich hier oben richtig verfärbt. Das ist jetzt so richtig braun geworden. Ich habe es vorhin die ganze Zeit mit laufendem Bedini geladen. Ist nach dem Fallen auf 2, 2,7 Volt glaube ich waren es gewesen. Ja, 2,7 Volt runtergefallen, das ist es stehen geblieben und eine weiße LED konnte ich damit direkt betreiben, ohne irgendeinen Schultief dazwischen zu schalten. Und Jetzt habe ich sie so nochmal hingestellt und lasse sie nochmal mit einem <lacht> Solid State Bedini ein bisschen ihre Kristalle ausrichten da drin. Ja! Yeah. Ja! Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal! Ich habe gleich wieder leise getreten, ne? Nee, ich bin ja. Sehr gut. Aber hier, dieses kleine Fuzzel-Ding da, schon bei 6,10 Volt. Das ist ein selbstgebauter Batterie. Nee. nee, ist schon wieder neuer. Er hat schon wieder Brüder und Schwestern bekommen. Du ja. scheiße, ich muss mir an wieder Schäfchen kommen. Ja. Stehst mit drauf. Ja. Oh, was gibt's denn hier? Promotion. Honne. Hm, guter Koch. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie weit man selbst gebastelte doppellagige Akkus, wo in der Mitte der Minus ist, rund drei Anschlüsse hat, wie weit kann ich die jetzt laden? Hm. 63 ja, bitte warten, oder? Der hm. ja, hier ist so ungefähr bei 3,5 Volt. Pendelt ihr es immer hin und her? Also über 6,66 Volt ging es nicht. Mal ganz kurz, war es auf dem Display gewesen. Ne? Ja, würde ich sagen, fertig. ne? Wa? gucken, was es so haben die Kollegen. Bricht runter auf. Bricht runter auf. <hihi> bleiben. Mhm. Kalt und etwas verfärbt hat sich hier das erlauben. Hier ist Aluminium außen und Blei in der Mitte. das so, der Spezialakku. Sieht noch besser. Ähm, das dichtere Material ist Plus und das Aluminium ist der Minus. Okay. Aha. Krass. Cool. Mhm. So, das war einmal der eine. Dann haben wir ja aber noch einen Plus und der ist in der Mitte. Plus aus der Mitte. Hier oben der Rote geht komplett in die Mitte. Und der Minus ist wieder der Grüne. Okay. Ha. Auch ordentlich Spannung <lacht> hält sogar gut, gucken was er für einen Strom schiebt: 5 mA, 25 mA, 100 mA. Gehen wir mal vom Würstkäse aus, wa? so plus an plus, minus an minus. Ha, krass. Echt. Gut, kann man auf die fünfundzwanzig Milliampere Schiene gehen. <lacht> Krass. Schön, schön, schön, schön. Gut, dann die andere Seite noch. Und noch einmal. Oh ist ordentlich. Aha. Mhm. So, was sind wir jetzt wieder mit der Spannung? Hält. Okay. Schwankt hin und her. Ja, da kann man schon ein bisschen was damit machen, Zweipoliger Zwei Poliger Akku. Okay, funktioniert, kann man laden. Schön. Wow, wow, wow, wow, wow, zu viel. Dann der. Wow, krass! krasses Sache! Okay. Und regeneriert sich die Spannung auch gleich noch einen Kurzschluss? Aha. Mhm. Klettert wieder nach oben, ne? weil Schön. Okay, das waren die. Da haben wir hier noch ein paar. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, Was haben wir denn noch hier? Hier haben wir noch Magnesiumkupfer. Das Magnesium ist dünneres Material, die habe ich allerdings noch nicht geladen. Aha, dementsprechend sieht auch die Voltzahl aus. Ja gut, okay, geht logarithmisch. Ne? Trotzdem, hm. komm her. Trotzdem sind es ja hier über einen Volt, ne? 1 Volt. 1,1 Volt knapp. Ja. 1,1 Volt knapp, ohne dass ich die am Bedini-Motor geladen habe. <lacht> Kann man da auch nochmal machen? Ah, Strom. Strom. Komm her, Strom. Was schiebt sie für einen Strom? Strom schiebt sie. Gut. Geht auch halbwegs. Mm -hmm. Ach, hier ist ein ähm, epsom salz und ein kleines bisschen Alaun drin ja, so, so. also hier ist nicht nur Alaun drin ja, weil hier magnesium in der mitte und in epsom salz ist ja auch magnesium kommt vielleicht nicht so schlecht und dann haben wir hier noch eine blei und magnesium und nur mit alone ja? Müsste ich vielleicht auch noch ein bisschen Äps-Salz mit reintun, dass es ein bisschen effektiver wird. Da haben wir jetzt einen Strom von. auch noch ein bisschen. Konstant. Und Spannung. Spannung ist ganz niedrig. Gut, muss ich auch was laden und ja, vielleicht mal noch ein bisschen Äpsensauce reinkippen. Hm? Das ist so krass. So geil. Zwei Spannungsquellen in einer Batterie drin. Hm. Das funktioniert echt. Hm. Rode und weiße LED. Ganz schön lang. Ne? Jetzt bin ich baff. Tja. Nach mehreren Stunden Betrieb jetzt, mit den Teilen, verfärbt das sich jetzt so langsam blau. Ne? Das ist wohl dann ein Zeichen auf, wie dann Kupfersulfat, ne? <lacht> Pulver. Hm. Okay, da bin ich dann auf die Spannung mal gespannt. Hier beim Erwin ne? sind wir jetzt mit Bedienladung bei... 5,22 Volt Ach, müsste reichen, und das ist ja die andere Na, gucken wir mal. Mhm. Optisch schaut die doch hier fast mit am besten aus. War irgendwie hat das Blau was. Mhm. Mhm. Schauen, wie viel Volt. gar nichts gar nichts ist halt gut ja Erwin habe ich jetzt auch mal durchgemessen äh, verhält sich so ähnlich wie der Kollege kann ich nochmal anschließen das und minus ist also er jetzt bei uh, was? was geht denn hier? das waren da Ampere jetzt ah, hier ist irgendwie keine richtige Verbindung, oder? kann das sein? Ha. ja, ungefähr hier zeigt es ein Volt an ne? fast aber irgendwas passt hier nicht richtig. Irgendwas ist hier. Hm. Schwankt ganz schön hin und her irgendwie. Naja, aber hier jedenfalls mal ein Strom. Ne? Jetzt haben wir es richtig. 2,2 so. Volt ist er nach wie vor. Ne? Mhm. Ich werde meine zukünftigen Batterien jetzt mit Blei, Alu und Alaun basteln. Da glaube ich, ist das meiste Potenzial dahinter. Mhm. Aber gut, Gucken, was ihr noch so rausfindet. Probieren wir zum Schluss mal noch was ganz Unkonventionelles. Mhm. Hm. Tja, in welche Richtung drehe ich das Teil jetzt dahin? Ne? Da ist gut. Ja, so hier müsste eigentlich passen. Ähm, dann das hier noch. Fängt schon mal an mit Featchen. Und hier seht ihr schon. Hm. Mit Hochspannung laden. Was geht denn hier? Wieso gehst denn du jetzt los? Hey, du sollst doch gar nicht losgehen. Na gut, wenn du losgehen willst, mir wegen. 2,4 Volt wieder. Vorher war er bei 800 mV und jetzt ratzfatz wieder bei 2,4 Volt. Aha. Ein bisschen länger mit Hochspannung laden. Ja, mal gucken. Okay, Hochspannungstest, die zweite. Und los geht's. Kleines Schmankerl haben wir jetzt noch. Ja, ha. ob wir die Dinge jetzt als Batterien nehmen oder als Kondensatoren, hm, scheint so ziemlich wurscht. Ich bin mal unseren Überlegungen gefolgt. Ja. Also über eine Zündspule das Ding als Kondensator nehmen, dazwischen speichern und ja ursprünglich hatte ich eigentlich vorgehabt die mit richtig schönen harten zündpuls zu äh, äh, befeuern ne? und habe hier diese ähm, ich, ich, Zündspulengeheimnisse, diese diese ja wie soll man sie nennen einfach diese diode ne? diese 10.000 volt diode da mit reingemacht ähm, normale 4000 siemer germanium mal gucken ob die schnell genug ist und ja unseren altbekannten Aluminium-Blei-Alaun, jetzt Kondensator. Ja, ich habe vorhin aus Versehen das Messgerät dran gelassen, wollte ich eigentlich nicht machen, weil ich habe schon gedacht, dass hier huf, ziemlich hohe Spannungen kommen. Mal schauen. Sieht gut aus. Achso, da startet von selber, da schwingt sich selbst hoch und hier sind wir bei 25 Volt. Und mit dem Saft kann man jetzt... was betreiben. Aha. Bei 16 Volt. Da sind wir bei 16 Volt. Ach, da fährt er wirklich mit 16 Volt. Super Sache. 12 Volt Eingang. Ne? Und ja, 500 Milliampere Sicherung.